Also die Ausbildung, der Start wird begleitend gemacht, man bekommt eine perfekte Ausbildung. Es werden wirklich die Tools und anhand von Beispielen alles sehr plakativ und ansprechend aufbereitet. Die Ausbildung ist hervorragend, besonders für Leute, die überhaupt keine Ahnung haben von der Immobilienbranche. Also man wird von Anfang an unterstützt. Die Ausbildungen sind zuerst im Büro, das werden ja dann von den broker unterstützt oder dementsprechend von, von Maklern, die schon bereits was wissen. Und nachher eben sind verschiedene dann Ausbildungen von, von Remex. Also es, ist, es wird mit allen Mitteln versucht, dass wir wirklich dass die Makler so ausgebildet werden, dass wir eine sehr gute Dienstleistung dann dementsprechend danach an den Kunden dann bringen. Was das Thema Ausbildung betrifft, war ich äußerst zufrieden diesbezüglich, zumal ich davor keine Ahnung von Immobilien hatte. Ich konnte den Unterschied zwischen Vermieten und Verkaufen so ungefähr definieren und damit war mein Wissen erschöpft. Inzwischen verstehe ich ein bisschen mehr davon. Die Ausbildung von Remax war für uns, also für mich persönlich, sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich habe sehr viele Kollegen und äh, Freunde gewonnen, die uns auch dann weitergeholfen haben bei Fragen und was auch die Ausbildung und so weiter betrifft. Das war sehr, sehr gut.